Schön, dass ihr am Start seid heute zum neuen Video. Heute das erste Mal in 4K. Würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr das merkt. Achmed sagt, ich muss, ne? Wir werden den ganzen Tag Foodtrucks äh, fressen. Dank an Food Flash nochmal. Ich habe mich von denen inspirieren lassen. Die haben ordentlich Ahnung in Hamburg, muss man sagen, <lacht> ja, okay, das ist vielleicht auch. Okay. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass die gute Ahnung haben. Die haben ein Video gemacht, diese Foodtrucks werden dein Leben verändern. Ich gucke gleich direkt ins Handy rein. Hier den ersten Spot, den die getestet haben, den werden wir auch einfach abfahren. Diese Street food trucks werden dein Leben verändern. Extrem lecker und spicy. Snacks, vegan, veggie, African Snacks. Auf das Set beim Afrikaner habe ich die besten, glaube ich, Chicken Wings meines Lebens gekriegt. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir da auch. Auch, was du irgendwie was Neues kriegen, ne? das war dumm gesagt. ne? Ja. Man denkt auch an Gutschein, knallt die Kommentare voll. Irgendwas neuer Tipp, keine Ahnung, was ihr reinknallen wollt. Hauptsache, die Kommentare glühen unter Daumen oben und es gibt 50-Euro-Gutschein. Ne, Achmed? Krieg ich auch so 50-Euro-Gutschein? Ah, da müssen wir aber noch mal ins Gebüsch zusammen wandern, ja, weil ich kommentiere auch immer. <lacht> ja, <lacht> ja, kuss Mann, kuss. Ja, wir ja, gucken mal rein, was wir jetzt als erstes testen werden. Das ich euch ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was ihr für Einschätzung habt oder für ein Empfinden, was Geld angeht, aber 3 Euro die Stunde finde ich abzocke, Mann. Und nicht mal ein Parkschein Gescheine, schon wieder. Oh, was ist aus dieser Welt geworden, Leute? Wenn das Essen jetzt nicht schmeckt, dann hat der Tag mich kaputt gemacht. Achmed, ich habe 3 Euro für eine Stunde bezahlt. Das ist heftig, ne? Oder bin ich dumm? Ich auch aber. diese Kelle halt so ja. <lacht> So, hier soll irgendwo ein Biomarkt sein und auf dem Biomarkt sollen diese Foodtrucks sein. So, sehr schön hier, sehr schön. Guten Tag die Dame. Wie geht's Ihnen denn? Ja, gut. Ja? ja angenehmes Wetter, ne? Luftiges Kleid, da kann der Tag oh, nur ja, gut starten. Klar, Nette Menschen. Dankeschön, Dankeschön, das freut mich <lacht> zu hören. Haben einen schönen Tag. Sieht einen Platz, ich ja, ich seh sie schon. Ja, Achmed sieht. Das ist sie mit Stärke die Brille, ne? Die ist mit Stärke doch. Ah, geil. Bist du zufrieden? Sehr. Ja. Edeloptics. Edeloptics. Oh, hast du Werbevertrag? Oh scheiße. Ich, bin nicht. <lacht> ich steig raus. Das wird gepieft sein. Ja. Ja. Ja, aber die können sich bei mir melden. Hier, ein bisschen intime Frage, noch ganz kurz, bevor wir da sind, ne? weil du ja äh, augenscheinlich nicht. Warte, Achmed, warte. Nee komm, komm, ich hab... nee, komm mal her! Du mich oh, Entschuldigung. Achmed, komm hierher. Sonst frage ich dich von den anderen. Du? Würdest du sagen, du hast mächtig Arschwasser immer? Nee. Nein? Echt nicht? Null. Niemand einen Fleck hinten drauf gehabt. Nee, das ist nicht das. das. Moin, Depp, wir ein Video. Wir filmen für ZDF. Markus Lanz, richtig? Markus Lanz, ja. der Nachfolger, Praktikant ja, zurzeit. Voll cool. Lein. Ich auch. Für ich hab nur eine eigene Talkshow. Lass mich raten auf RTL 2. Nee, nee, nee, das Niveau ist zu hoch. Ja, ja, das geht mir auch so. Fenster, oh da bin ich ganz groß. OnlyFans, oh Fenster hab ich, ich versuch, doch, hab ich versucht, aber die wollten mich nicht. Ich war Nein. zu hässlich. So, moin. Nicht nur Foodtrucks. Obst und Gemüse auch. Ja, wow. wow. ja. Ach, du kennst dich. Hab ich hier vorne In noch? Das habe ich euch dann äh. auch. Ach geil. Das war ganz geil. Einfach. Du hast nichts für mich, was ich bei dir testen kann, wahrscheinlich. Ne? Nee, und Gemüse, du, ne? ja, dann guck ich, ob du den besten Apfel aus ganz Deutschland hast. Äh, ja. Ihr sollt das beste Chicken in ganz Deutschland haben, habe ich gehört. Ja, hä? Aber gut ist, aber gut ist. Ja, äh, okay, ja, komm, dann nehmen wir erstmal ein schönes. Was ist deine Empfehlung? Ich würde auch die so empfehlen oder die 1, die Wandern Nudel. Hausgemachte Nudeln in Sesamsoße, oh, Möhren, okay, ja. das klingt auch geil. Sesamnudelschicken. Können ja. wir da so eine ganz kleine Portion haben? Nicht so eine, eine ja? kleine zum Probieren? Ja, ja. das wäre mega. Wär ja. mega. Also, Leute, ich, ich, ich, ich spiele mit dem Gedanken, ob wir die komplette Bewertung, die ganz am Ende, einmal bam, bam, bam, kurze Einwendung vom Laden und dann bam, die Bewertung machen. Natürlich werde ich vorab meinen Senf dazugehen, weil wir werden hier schön diesen Foodtruck. Wenn das schon hier ist, auch noch natürlich mitnehmen. Lange Reihe. Bio Company soll das der Parkplatz sein hier. Otto's ist auch da oben. In Hamburg im Moment beinahe meine Nummer 1. Oh, weiß ich nicht. Müsste drüber nachdenken. Vielleicht schneiden wir es raus, weil ich nicht gedüngt drüber nachgedacht habe. Aber die machen relativ gute Burger. Ah, 100 Biofleisch. Sag mal, eine Frage hätte ich noch. Ne? Ich habe ja gesehen, Fleisch alles Bio, ne? Wie ist das mit den restlichen Zutaten? Sind die auch Bio oder nur Fleisch? Okay, okay. Schon eben nachgehakt, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker, also echt basic. Da darf man sich halt nicht täuschen, wenn man so, sage ich mal, übliche asiaten und diese so Boom erwartet. Das wird es wahrscheinlich hier nicht sein, aber das wird 10.000 Mal lieber. Und jetzt wird gesnackt. Wir gehen mal da vorne hin wegen den Geräuschen. So Leute, wir werden hier jetzt uns mal reinsetzen. Ich sag euch, es gibt so Gerichte, ne? da beißt du rein. Ich habe nicht mal irgendwas wirklich probiert, aber ich snack da rein und ich weiß jetzt schon, das wird übelst heftig. Und Das schmeckt derbe geil. Die selbstgemachte Soße, die machen die Soßen alle selber. Ich habe extra gefragt, nichts Teilladen, Fertigsoße aufmachen und zack rauf. Nur dann schön selber gemacht. So die Soße drauf eingeht. Schöne geröstete Zwiebeln drauf. Koriander. Gibt eine schöne, frische. Früher mochte ich das nicht. Das gibt so diesen typischen asiatischen Charakter. Sehr schön, sehr frisch, gesund. Wir hatten auch Diskussionen eben mit scharf oder nicht scharf. Ich habe gesagt, leicht bis mittel. Hat schon gut Wumms. Das Hähnchen. Butterzart. Wäre auch so sympathisch, Mann. einfach geil. Manchmal bin ich enttäuscht, wenn das Hähnchen nicht paniert ist. Hier muss aber nicht. Absolut nicht geil, Jo. Laufzwiebeln. Das ohne Witz. Das hat alles. Das Ding. Frische durch die Soße. Geiles, zartes Chicken. Diesen knackigen Salat. Twirlso. Ich würde sofort hier jeden Tag wiederkommen. Das beste Erdnuss, äh, äh, Erdnusshähnchen, was ich bisher in meinem Leben gegessen habe. Könnte aber auch Sesam sein, weil es ganz verrückt. Das ist so ganz leicht nur Erdnuss, Geschmack Das könnte, könnte in der Tat auch Sesam sein. Ich weiß es gerade nicht genau. Das ist ganz krank. Auf jeden Fall Top 3 meiner asiatischen Essenserfahrung, die ich bisher im Leben hatte. Ganz krank. Das werde ich hier auch noch mal sagen. Jetzt. So Leute, ich habe jetzt gerade noch mit die Chefin. Also ich muss sagen, das war die beste, das beste Hähnchen mit Erdnuss bzw. oder auch Sesam. Ich wusste jetzt nicht genau, dass ich hier gegessen habe. Ja, das freut mich, dass es hier geschmeckt hat. Ja. ja, also das war echt, echt sehr, sehr gut. Also ich kann euch nur empfehlen, Leute, als Hamburger, für für Hähnchen oder generell asiatisch. Dieser Stand oberheftig. Wirklich richtig geil. Danke fürs Essen. Gerne. Ne? Und dann werden wir uns noch mal den Afrikaner hier gönnen. Alles klar. Dankeschön. German is not very good, it's fish. That's not the problem. I, my, my, my English is very good. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Leute, ich habe hier schon mal von außen gesehen. Die Bilder, the pictures I can see here, are amazing. If the food, give me the same like the pictures. The smell. Exactly. It's the best day in, the, in this year. <laughs> guckt euch mal an, wenn ihr hier vorbeikommt, Leute, und ihr guckt diese Bilder an, schon mal. It's important that it smells like the picture. It's exactly, it's like the picture. Yeah. It smells like the picture. And it looks like the picture too. Yeah, it, it looks like the picture too, <laughs> everything. Okay. <laughs> Das hier Leute. Und das hier, guck mal, das hier macht mich richtig an. This is Rolex. It's called Rolex. You yeah, have a Rolex or uh, uh, two? I'm looking for one. <laughs> yes, I'm two, I'm two. <laughs> also Leute, die, die Sachen sehen ja gut aus. So this is uh, East African Kitchen. Geil! Okay, then I will taste uh, the Rolex and Crispy Fried Chicken. With That's Formas and Kochbanana. Banana. Banana? Yeah with Formas and Kochbanana. Banana. Oh nice. And, and what's this? Uh, that's happy belly. Yeah. It's with chicken too? Yeah, it is with uh, roasted chicken. Then I And taste these three ones I, I I will I will taste. <laughs> <laughs> okay my friend I make it. Oh you use bio? Yeah, it's a bio truck. You, you can even see our sunflower is bio. Ah, uh, it's the, 100% bio. Everything. everything is bio? Yeah, oh, everything, yeah. Du machst mich fertig, man. Yeah, oh, yeah. wie heißt das auf Englisch? Uh, you you You, you, yes, yeah, yeah, I can say, because I love Bio. My second name is Holle Bio, the Bio one. Very nice guy, very nice guy. <lacht> also ich glaube das Video wird nach diesem äh, Truck enden, wenn ich das drei mir rein, die drei Dinger mir reingehauen. Ich glaube äh, eigentlich wollten wir vier, fünf Trucks, ne, Ahmed? Guck mal von außen noch mal, dass hier halt so ein kleiner Markt, würde ich jetzt mal sagen. Für dich, Marcel, ganz langsam, für meinen Cutter, ich mache das so gleich. Meckert immer, dass ich zu schnell filme, ich bin zu hektisch. Und hier ist dann der African stand Hier, Leute, Ehrenmänner, Food Flash, einmal abonnieren. Klausi, der rechte ist Klausi, der älteste Food-Youtuber in Deutschland. Klauschen, kleines Mäuschen, komm ins Häuschen. <lacht> Aber er sagt, die werden unser Leben verhindern. Der hat schon auf weil man mein Leben verhindern. Da, Da haben die Jungs recht gehabt, der war echt anders gut, ganz anders gut. Was heißt High auf Englisch? Oder? I heißt Egg. Nein, High. Nicht High. Ach, Ei ist, ist, hey. <lacht> ja, ist ja, ja. <lacht> drin. <Das redet lacht> ich denke echt, dass High... Ja, ja. Was redest du auf? und High means in German. Als wär das jetzt so der krasse Verhörer gewesen hier, sag mal. Das hört sich jetzt doch fast genau gleich an. Natürlich, Ei High. Du musst doch einfach den Jadak aus dem Mund rausnehmen. Diese zwei Stände sollen angeblich mein Leben verändern. Sagen wir mal so. Ob das der Fall ist, werde ich nach den drei Gerichten hier sagen. Vielleicht belassen wir das bei dem Video einfach. Wenn die mein Leben verändert haben, belassen wir es bei dem Video. Und sonst nicht. Oder vielleicht doch. Das Brot ist tatsächlich so. Ich mache ja oft Teigfladen auch bei mir oder das Brot. darf mein Durum-Brot selber und sowas. Das sah für mich wirklich so aus wie Brot, das ich zu Hause selber mache. Und es schmeckt tatsächlich ja. auch so. Wir lassen den jetzt erstmal offen. Wir gehen zum nächsten Mal. Ich möchte noch gar kein Wort über verlieren. Kriegt ihr später von mir. Sorry, uh, what is the next one? We could try Heavy Belly. Yeah. Okay, I'm looking forward. Also, dann als nächstes gibt es uh, Fried Chicken. Wird gerade zubereitet und dann gucken wir da mal, wie der Hase läuft. Darf ich fragen, wie habt ihr drei euch kennengelernt? Ja, wir haben uns in Helsinki kennengelernt. Aha. So und jetzt seid ihr drei quasi unzertrennlich, könnte man sagen. Im Moment. Ja. <lacht> da gucke ich mir das an, Leute, weiß ich direkt schon, dass das schmecken wird. Soße ist geil. Ja. So Leute, es sieht geil aus. Ich habe euch schon gesagt, wo rein von der Optik, vom Feeling, von den Zutaten, genau das, was ich Bock drauf habe. Wir haben zwei neue Freunde hier. two guys. zu Jetzt sind wir uns so also freundlich. <laughs> Kochbananen habe ich schon intensiver gegessen. Hähnchen, sehr geil. Schön angeröstet. Ist nicht gleich, Krieg die richtige Röstung rein, verbrenn es nicht. Mach es richtig. Das muss knuspern. Schön intensives Aroma dadurch. Geil. Nackige Pommes. Was ist das Name Ähm, um, ihr? Bailey. Bailey. Bailey. Yes. You want to taste? Ja, yeah, warum nicht? Okay. Feel like your home. Uh, ah yeah, ja, <lacht> like mm, tasty. <lacht> <lacht> Aber auch die Kochbanane, schön knusprig. Da ja, hat schon ein gutes Feeling. Vom Biss her auch super, das ich. Super. <lacht> auch hierfür Benotung am Schluss. Ach, mit erstmal Kochbanane? <lacht> Das ja, ja. Cool, ne? Müssen wir mal woanders vom Essen, habe ich schon deutlich besser gegessen. Muss man einfach fair, fairerweise sagen. ja. Und jetzt geht zur Runde 3: Fried Chicken. Wir gucken mal, wie wir das zubereiten. Immer ganz barbarisch mit den Händen essen. Ich habe gerade so ein bisschen von der Soße gemacht. Mega Frucht, die hat auch gesagt, dass er irgendwie mit Obst ähm, arbeitet. Bei einer anderen gesagt, aber das kann nicht sein. Sorry, what, what kind of fruit is in the sauce? In the, sauce? the sauce, that's the mango habanero and mango ginger. We make it ourselves. Ah, thank you, yeah. thank you. Mango auf jeden Fall drin. Mango und habanero. Für mich nicht genau rauszuschmecken, aber es schmeckt einfach geil. Diese Soße ist ein Gegner, kann ich es sagen. Kochbanane, wie es Früchte so an sich haben, da schmeckt das eine so, das andere so. Eine Staude anders als die andere. Hier ist der Geschmack viel intensiver von der Banane als eben. Ich werde jetzt noch Zähne essen. Ich habe hier gerade gar nichts zu sagen. Ihr werdet die gesamte Bewertung kriegen von den Gerichten Nochmal ein, zwei Worte von mir jetzt am Schluss. Dann werden wir Nägel mit Köpfen jetzt machen. Abschlussbewertung. Der erste Foodtruck mit dem Sesam-Chicken. Sesamchicken. Kriegt von mir eine 9 von 10 Punkten. Ich würde auch noch ein bisschen höher bewerten, aber das ist das erste Mal asiatisch so wirklich, dass ich es bewerte. Oder eins der Mal möchte ich die hatte nicht zu hoch werden. Dann möchte ich noch Luft nach oben lassen. Top Laden. Wirklich einfach, Baba. Jetzt zum afrikanischen Foodstand. Die Aussage von Jungs von Foodfly, diese Läden sollen euer Leben verändern. Beim ersten Laden, okay, gehe ich irgendwo konform. Bei Nummer 2, ich mache zwei große Unterschiede. Zwischen gesunden Sachen und ungesunden Sachen Wisst ihr, ich ziehe manchmal eine Bewertung von 6,5 Punkten Eine Bewertung von 9 vor Wenn ich mich privat entscheide, wo ich essen gehe Dann nehme ich manchmal lieber 6,5 Ist gesund, aber vielleicht nicht ganz so schmackhaft Ist wie halt ein Salat mit Chicken So, das ist man manchmal nicht so gern wie ein Chicken Burger Schmeckt halt nicht ganz so äh, bombastisch Gericht Nummer 1 Rolex Das Brot war für mich irgendwo gewollt, aber nicht gekonnt Das ist so, wie wenn ich es zu Hause mache Ist zwar self-made, schmeckt natürlich Alles in Ordnung, aber mehr als 6 Punkte kann ich dafür nicht geben Weil einfach der Geschmack fehlt Nummer 2 Bailey war das, ne, Achmed? Belly Bailey. Bailey. Baba Chicken, wirklich super gut, aber Salat einfach, das war nicht abgestimmt für mich, das heißt, Salat drin, die Pommes, die Kochbananen, für sich im Einzelnen, vielleicht alles okay, das Chicken war herausstechend, aber auch nicht mehr als, als, als vielleicht 6,3 Punkte für mich. Letztes Gericht, das Chicken, auch da fehlt einfach der Wumms. Geile Soße, wenn du sie so probierst, aber auf dem Chicken geht es unter. Deshalb für mich sagen wir im Schnitt auch da zwischen 6 und 6,5 Punkten rein vom Geschmack, aber wo ich auf jeden Fall wieder essen gehen würde. Fitnesstechnisch, diese Rolex. Ei, schicken da drin, Bio. Okay, es frittiert, aber wenn man dann was Saftiges will, absolut wieder. Ich würde wieder essen gehen. 100 Nicht falsch verstehen, aber wenn man nur diesen Geschmack will, ist es nicht ganz oben mit dabei. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Den Daumen oben glühen lassen und die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video.